Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir die Spielzeugkiste abgeschlossen. Die Welt von Toy Story. Und jetzt, würde ich sagen, machen wir uns auf zur letzten Welt, die uns zur Verfügung steht. Und zwar das Königreich von Corona. Ich habe so einen Verdacht. Äh, wieso sind wir in Twilight Town? Okay. Ich so ein Verdacht. Ich weiß, welche Welt das ist, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber egal. wenn wir ja sehen, wenn wir dahin kommen, ne? Ich würde sagen, wir brechen jetzt mal direkt da auf, ne? äh, Ja, das ist ziemlich offensichtlich. Äh, doch. So, ich habe mir vorgenommen, ein anderes Gummischiff zu bauen, nachdem wir also diese Welten hier abgeschlossen haben. So wen kriegen damals 1 weil da hat man ja auch erst, weiß ich nicht, Wunderland, tiefer Dschungel, Arena des Olymps. Dann hat man einen Haufen neuer Welten wie akaba und so. Da habe ich dann immer mein Gummijet erst verändert und dann hat man nur noch die letzten beiden Welten noch Slowaschien und Ende der Welt. Da habe ich auch noch mal ein neues äh, Gummischiff hergestellt. Also mal in bestimmten orten in der story ein neues gummischiff hier bauen der king mal zwei konnte man ja wortwörtlich hier war einfach nur ein gummischiff auswählen anstatt einzubauen also nur mit es wisst also nach nachdem wir diese welt abgeschlossen haben und wenn wir den nächsten haufen von welten freigeschaltet haben nehme ich mal an, werde ich schon ja ein neues gummischiff gebaut haben und das bedeutet natürlich wir sollten vielleicht mal hier gucken oh, wo ist das ob wir hier mal alles abgeschlossen kriegen in diesem gebiet ja, ich würde das ding zum beispiel mal gerne kaputt hauen geht aber kaputt Ich hab das schon mal versucht ne? aber es geht nicht ganz gut. Ne. stärkere kanon oder irgendwie so was keine ahnung da gibt es noch einige gibt es noch so ein schatz ding irgendwie glaube ich das würde ich mal gerne finden ich fliege irgendwie so randomliche gegend also da bin ich irgendwie noch nicht durchgefahren glaube ich ne? hm. da sind zwei sterne dass man da was machen ne? jetzt war ja alles noch nicht so schwer da ist ein boss den wir schon besiegt haben, ne? Ja, machen wir einfach mal. Oha. Oh Gott, wir müssen was kaputt kriegen, bevor wir sterben. Mein ja, hier, das bringt ja Erfahrungspunkt oder sowas ne? Wer weiß, wie wichtig das irgendwann sein wird, also. muss ich da am besten so schnell wie möglich ich frage mich wie das dann ablaufen wird wird dann unser Bereich vergrößert wo wir durchfliegen können ja, wenn man ein neues Gebiet irgendwie kommen wenn wir mal neue Welten freischalten das würde mich interessieren aber werde ich ja sehen irgendwann ne noch mal level war wieder level wir ein bisschen auf ich weiß man nicht genau was das bringt ich nehme an wir werden dann halt stärker ne? ja. aber ich weiß es noch nicht zu nach prozent also ich finde man da hier alles heraus Knöchelgummi ja ich habe mich aufgelevelt ja, okay gehen wir mal hier habe ich irgendwo eine karte oder so Nö. ich glaube ich hier schon wieder hier hinzufliegen ohne irgendwo richtig zu landen ich muss noch so ein schatz dingen ja freischalten also muss ich nicht freischalten aber ich hätte es halt gerne ne dadurch ja Oh. <lacht> ich will mal gern. Nachher ist auch ganz. In. Ja. Oh, irgendwo oben. Was hat denn da das ist so ein Vulkan? lass mal da eingehen vielleicht können wir ja da rein ja sieht sehr gefährlich aus Lass mal reingehen oh, hier sind diese schatzdinger dinger ist eins jedenfalls fliegt einfach mal dadurch was kann schon passieren ich meine schönes was passieren können ist ob wir alle sterben Das ist ein kristall kummer diese dinger sind erfahrungspunkte ich kann ich nicht kaputt hauen. Oh Gott. Na ja. Ja, durch. ist denn das letzte Ding kommen? Irgendwo da. habe ich so weit nach oben? Ah. so kriegen wir keinen Schaden dadurch, ey. Äh Dinge da können wir zur nächsten Welt würde ne. ich jetzt mal so sagen. Eigentlich ein Zeitlimit hier oder? Das ist ja relativ easy. Wo? Ne? Oh. Joink. Nee, das ist ein Stern. Mission abgeschlossen. was neue Auszeichnungen halten. Das ist doch so ein Kristall. Äh, wer? ich erreicht den so mich? So. So. Dann Karte angezeigt. Merk ich merke gerade. Ja schon wieder ich kaputt, Mann. Ah. Und dann gehen wir zur nächsten Welt. viel zu lang wieder viel zu lahm auf weg alter was ist in ecke aber glaube ich zeit dass ich in meinen gummi ein bisschen hochballer mein gummischiff meine ich Und wir sind voll langsam finde ich das wäre so ein weg Dingen. Ich immer noch nicht genau weiß, wie die funktionieren. Irgendwie kann ich nicht von da aus starten, obwohl hätte irgendwie so gesagt wurde. Neue Auszeichnung, dann zeig mal. Sehe ich gerade nicht. Okay. Mhm. sind da die erfahrungspunkte ja, ne? ja das ist erfahrungspunkte auch gesehen wie der Biken ein bisschen sich bewegt hat da kommt dann bestimmt auch so ein boss oder auf geht's ich habe noch nie einen schönen ort gesehen mein ganzes leben nicht ganz am anfang noch wisst hat da waren wir mal na gut ich sag schon mal vorab dem film auf dem diese welt basiert wenn es die welt ist von der ich obwohl ist ziemlich offensichtlich glaube ich ähm, den Film habe ich nicht gesehen also ja das glaube ich die erste welt von dem ich nicht weiß was los ist an welten sind bekannte oder welche auf die ich hier why can't i go outside ich was the outside world is a dangerous place you must stay here where you're safe do you understand flower Those lights appear every year on my birthday, only on my birthday. And I can't help but feel like they're theyre meant for me. I need to see them, and not just from my window, in person. I have to know what they are. Königreich von Corona und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Corona ist doch bedeutet doch Licht, ne? In Japanisch? Das wäre irgendwie komisch, weil also von Disney, also Disney-Film. Ich meine, Corona bedeutet auf jeden Fall in irgendeiner Sprache Licht oder so. It sure is a ja, the weather is great. It'd be perfect for a picnic. Why you said we calm here. Got me, Donald. Weil hat die einzige Welt, die wir noch haben. Da. Okay. play. I'm sure we were brought to this world for some good reason. Das sieht schon wieder so eine so eine Welt aus, die sehr weitläufig ist. Mit meine Augen auflein, so wie der Olymp. Entschuldigung, halt, du musst es ja sagen, ne? Okay. Es übrigens nicht wer ist. Ich kenne nur Mädchen. see, gesagt. <lacht> care. okay. Let's send You have my thanks. Puhf, the horse was enough. Don't need any monsters on my trail. watch, watch, Oh, nothing, nothing. Name's Flynn, Flynn Rider. Oh, watch out! They look mad. Okay. Oh, schon zwei. Out of here! Sehr benutzt die Antike spezial technik der joestar familie das wegrennen soll und unser neues schlüssel schwert ne? oh, das hat dieser neue angriff hier ja, sieht so aus irgendwie über hammer Ei, boom. Russland. Und den. Und den. Alter. Das ist ein Kombo-Abschuss. Danke. Komm noch einen. Geh mal nicht. Oh, ich habe verpasst, ich könnte es wagen Kann ich nicht automatisch finisher oder so. Geht glaube ich nicht für Waffen oder Aero. Oh. Okay, ist das ein Schutzzauber oder ein Angriffszauber? Das ist jetzt die Frage. Ne? Was willst du hinter dem wissen? So, ich untersuche erstmal diese Truhe. Ich merke gerade, wir müssen schon wieder nach einem Typen namens Flynn suchen. Und damit hatte ich doch letztens erst in Tales of Asperia zu tun muss ich bis jetzt auch nichts anderes machen außer einen Typen namens Flynn suchen und ja, äh, da wir sie schon gesehen haben, sage ich jetzt jetzt mal für die, die es nicht mitbekommen haben, obwohl wahrscheinlich weiß es schon jeder sowieso. Aber das ist die Welt von Rapunzel und ja, ich glaube, ich weiß nur, hat der die englische Version dieses Films Tangled heißt. Ich glaube, die deutsche Version heißt Rapunzel. Ne, ja, habe ich nie gesehen. Wollte ich gerne mal irgendwann mal sehen, aber kam ich irgendwie nie dazu. Also, also diesen Film und einen anderen Film wollte ich schon immer mal sehen von den neueren Disney-Filmen. Bei dem einen habe ich es geschafft, den irgendwann mal zu schauen, aber bei Dings habe ich es leider nicht geschafft bei diesem Jahr apunzel ja ich will mal kurz gucken wo ich mir vorstellen könnte ich wird das ziel mit einem kleinen wirbel der gegner heranzieht das gefühl mir wird der film gefallen also ich mag disney mal also warum nicht ich wollte große truhe sich gerade haben und diese Fähigkeit von Goofy sehr gut heute große Taler camping freuden schon wieder ein Mickey Maus Spiel ja ich weiß die heißen anders aber ich nenne sie so okay Ist der Film eigentlich auch von Pixar? Keine Ahnung, ne? Ich glaube, in diesem Spiel kommen nur 3D-animierte Filmwelten vorne. Außer Herkules. Hey, gone too. Er ist noch hingefallen, also. Ja. <Sie> <Sie> oh. Entwohan. What how you doing? The name's Flynn Ryder. How's your day going? Huh? Who else knows my location? Flynn Rider All right, hang on, Blondie Rapunzel tight. Here's the deal I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh? Oh, no, no No, no, no, no, no, no, no Where is my satchel? I've hidden it Somewhere you'll never find it So, what do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it, okay? End of story. Huh? <laughs> What? Okay, Lynn Ryder, I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing they do for the princess? Lanterns? I knew they weren't stars. Well, tomorrow evening, they will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide, take me to these lanterns and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment. So I won't be taking you anywhere. <laughs> Mine Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will, fate, destiny. So I have made the decision. To trust you. A horrible decision, really. <laughs> I am serious. <clears throat> oh. <clears throat> Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home. Then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel, and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it. The three guys in the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on ah. one condition. My three sidekicks come along. Okay. warum sind ihre haare eigentlich so lang weil jetzt nicht nur in diesem film allgemein das märchen rapunzel warum sind die haare eigentlich so lang weil sie sie nie geschnitten hat weil sie irgendwie seit kind irgendwie diesen turm eingesperrt worden ist Da habe ich mich schon immer gefragt irgendwie dann wir gehen jetzt mal woanders hin oh. Weil das habe ich irgendwie noch nicht verstanden hier bei Rapunzel. Muss ja irgendwie einen Grund haben, ne? Erklärt mir den Grund. Maskenröschchen, was? Ich weiß auch nie, ob ich irgendwie den Original-Rapunzel-Film gesehen habe damals von Disney, aber meine ja, einmal war vor sehr, sehr lange Zeit. Also, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Außerdem verwechsel ich hier einige von diesen Disney Prinzessinnen hin und wieder so Dornröschen, Aschenputtel und also hat ich die Angewohnheit irgendwie hier einige von denen immer zu verwechseln. Das ist furchtbar. Aurora. Die Sache ist die, ich lerne ja irgendwann. Oh. ich lerne ja irgendwann diese ganzen stärkeren zaubern ne? Das heißt die Verwandlungen davon. Du willst, dass ich den Turm fotografiere? Alles klar. da cool. auch. Das ist meine. Also, wenn ich zum Beispiel oft genug Feuer einsetze, bekomme ich Feuerer, ne? Aber wenn ich dann irgendwann Feuerer habe, und ich jetzt oft genug feuer ein, dann setze ich, äh, ein, ne? Nehme ich jetzt mal an. Also, so läuft das dann, oder? So, ich muss immer noch diese, diese Gegner ja alle, alle äh, fotografieren. großes Beasts und Bugs Wandwerbung sehen. Großen Beasts und Bugs Wandwerbung, okay. dann Machen wir irgendwann mal ring ich herstelle ich denke mal ich habe so viele von diesen dingern schon gesammelt wegen aus wegen meinen ganzen offscreen abenteuern aber habe ich doch noch nicht so viel von denen ich doch nicht genug jetzt kommt da denn mein ding er ja weg ist angebung abgestiegen okay. aber ich kann sogar darauf reiten oh. Ich für ein dinger bringt nicht. Ich mich gerade geheilt. Ah nee, du hast Raketentanz hier. Restet ihr das. habt den schon vor mir ich ach, ich habe meinen schlüssel hier hochballern müssen oh, so warte wo. wo kannst du wenigstens mal darauf zeigen oder irgendwie so ah, ich sehe es okay ja, da muss ich auch von oben irgendwo ich kann einfach hoch springen muss ich mir ein foto machen von da oben ich habe gerade die hochgeschafft ja, ich glaube von da oben ne? den stein oder nee. Im Arm vom Turm muss ich das dann machen. Ne? So, okay. Apropos Turm. Punzel, Punzel, das ein Haare runter und so, ne? It's so soft. I'm free. I'm really free. Guys, good to see you in one piece. Huh? Guys, you're here and just in time. Rapunzel? Something tells me this could be her first time outdoors. Give her a few minutes to get used to it. First time ever? Anscheinend. I can't believe I did this. I can't believe I did this. I can't believe I did this. Mother would be so furious if she knew I disobeyed her and left the tower. But that's okay. I mean, what she doesn't know won't kill her. Right? No. Oh, my gosh! This would kill her. This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. <laughs> what? I am never going back! I am a despicable human being. I notice you seem a little at war with yourself here. A little more than a little. Yeah. Stop right there. Who are you? oh a <laughs> minute <laughs> sidekicks. sidekicks. May I introduce? Uh... Oh, my name's Sora. And blind Duck. Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald, and Goofy. It's nice to meet you too. I'm Rapunzel. Yep, my sidekicks. Hey. <laughs> Since when is that? Look, she really wants to see the lantern show tomorrow night. Now I'm a nice guy, so I've decided to help her only problem is those monsters might show up again I can get hurt of the kingdom but you guys are clearly more cut out for combat uh -huh. and we're heartless experts yeah <lacht> yeah <lacht> <lacht> just leave it to us done <lacht> dieser Typ nicht gerade dieser muss ich unter einen Disney Prinzen irgendwie kenne aber okay heart's pulling her all kinds of ways The outside world must seem so big and scary I know how she feels Lucky for me you too came along at just the right time and the rest has been unforgettable Uh, yep, unforgettable. Just like your face. What? <laughs> <laughs> Come on, male. <meow. laughs> Donald. All for one, and one for all. Ja, unvergesslich. Bis auf. Und die beiden sind in unserem Team. Würde gerne mal zum Turm wieder zurückgehen, dieses Foto machen. Wo bin ich eigentlich? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, unvergesslich. Da haben wir schon. Einige Erlebnisse ja vergessen. Ich sag nur Chain of Memories. Also, wir haben schon einige Sachen vergessen. Also, so viel zu unvergesslich. Ne, ne, nee, nicht ganz hm. also, ruhig. Rapunzel, Items, äh, Ausrüstung, meine ich, Göldenhaar. Und Bratpfanne. Mit der Bratpfanne. Ja was haben die beiden denn? Die Side, Esprit. Das ist doch mal cool. Glücksbus, Charmeur. war irgendwie out of character ja so so wie deine Visage was <lacht> war das denn hey, guys. ja ist gut ich will ja eher... ich will noch dieses Foto machen okay dann können wir direkt weitergehen so, mir fällt gerade ein ich sollte meinen Schlüsselschwert hochballern Ja, Flori brauche ich. Gut. Ja auf dem gleichen Level. Gut. jetzt würde ich noch gerne das Foto da machen und dann gucken, ob wir ja alles gefunden haben. wenn ja hoch. Cool. So, wir... Boom. Schleife erhalten. Ja damit. Richtig geile Sachen kriegen wir ja schon. wahrscheinlich nicht, aber gehen wir trotzdem weiter. Also Sache, ich finde hier noch nicht alles auf Anhieb. Wird so ein Trend sein ja in diesem Spiel. Okay, dann mal auf zum Königreich. Hat er gesagt, Beträgt nee. der Hase mit sich rum? okay wir muss ja damit rumlaufen ne? die welt ist richtig schön so richtig hier schön schön grün der synchronsprecher klingt irgendwie so als hätte er oder sie, ich weiß es nicht, äh, sehr viel Probleme irgendwie die Stimme nachzumachen. Look like us, if we could find zum ingredients, warum kann ich mit euch reden auf einmal? Ja, sind ja auch lustig, wo ich sie nicht so. Maybe this ja, genau deswegen er ist nicht gerade sie so wie nennt man das schizophren eingeschätzt nicht schizophren aber so. warum ist da er... warum bist du gesucht Flynn willst will sonst was sagen hallo Was ist das denn? Ein Blüschball. Look, what is that? It's so fluffy. Huh? Irgendwas sagt mir. Rapunzel, ihre Neugier wird uns irgendwie in Schwierigkeiten bringen. All right. I hate to say it. But I'm letting you out of this deal. What? It's way too scary out here. Let's just turn around and take you home. No. I am seeing those lanterns. Oh, come on. <lacht> Rapunzel? It's okay i'm not afraid to face them okay what? Ja, das war, weiß ich über hammer ja, oh, rüstung Was hat? Komm her. Was ist denn? Ja, ich muss ja erstmal wechseln, diese Form, oder? also nicht. so blöd dafür. Wickeldrehung, okay. Gott. <lacht> Was ist gerade passiert? Okay. Lass mal, mal das Ding ein, Alter. Wir haben so viele Massenvernichtungsangriffe. Also nicht mehr normal. Oh, trotz Kopf. Den Flinn gesehen? Er ist auf dem Fass umgerollt. Was? Und ich nehme an, du bist ihre Mutter, ne? Someone oh. who's there. Oh hallo. She's such a precious gift. Allow me to assist you in getting her back. Und das war ja auch bei sich aus Kingdomat Chain of Memories. Malusha welcher jetzt auch unter sehr kontrolle ist wo ich das weiß weil er goldene augen hat das ist ein zeichen dafür dass jemand das herz von sehr in sich hat und ja haben wir den schon in dings hier noch der ok unter gottel oder goffel Okay, ja. habe mich schon so gefragt, wen wir hier in dieser Welt treffen. Weil es scheint so zu sein, als wäre guck mal, ja, dass wir immer irgendwie ein Organisationsmitglied in einer Welt treffen oder ein Twilight Town. Fall, bist du denn zwei? Also ganz im Mund, das Ja, ist jetzt voll überpowered? habe ich so Gefühl. Weil Gegner sind relativ schwach. Oh, okay, ein Gegner ist zum Beispiel nicht so effektiv anscheinend. Gegner, sind mir noch Rest hat. Das sei fast wieder wegpacken. Schon wieder alle tot. Doch trotz Kopf. Kannst du nicht ausrüsten natürlich. Ich was ich dir geben kann, aber das ist so nützlich. Äh. Ja. Ja, komm. Was? Okay. Muss ich sagen, was hat. Corona. Aber das Schloss heißt so nicht die Welt, ne? Oh. <lacht> Was? oh ja, ich dachte, das könnte funktionieren. Aber ich wünschte, es gäbe um mehr auf einmal machen. Idee. <lacht> du sogar einsetzen ich denke mal was ist dann am boden aber dann merkt es ob uns das haar jetzt mal wieder anfangen zu kochen, irgendwann. Ja, recht Spaß an allen. Okay, okay. Okay, you're in for it. Oh. A rainbow. Aber war die ganzen, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Jahre. jemanden sehe sie irgendwie 18, volljährig, keine Ahnung. Dann weiß ich allgemein nicht, wie als hier Disney-Prinzessinnen sind. Ich nehme an, die sind alle volljährig, oder? Was ja. dann ah. Ja, Reo Wächter. Wisst du das? Wisst du das? Also sie kann sich an Bäumen so dran hängen. Ihr seid doch wohl schon sagen. irgendwann wollte ich machen ich habe schon wieder vergessen so ja Ich will mal die ganzen old school zauber hier ausrüsten Eis. die neuen hier wenn es geht wasser oh, ja. euer nicht auch wir wieder hier so ja. Wie soll ich das nennen? Mit etwas mehr Fancy Magie hier lernen, also wie Gravitas oder so. Oder Magnet. Herzlose. ist halt ah, schon wieder so ein Vieh oh, Boom Boom was ich gucken was das ist ne wart die Blumen angreifen Verdammt. doch fertig. Don't worry, it's safe now. Oh, maybe they want to show us something. Let's follow them. Ja, aber erstmal noch erkunden wir, ne? Where do you think the rabbits went? die andere seite versteht ihr es da habe ich ja alles eingesammelt ich glaube ja also wahrscheinlich habe ich nicht alles eingesammelt aber ich rede es mir einfach mal ein dass wir alles gefunden haben so ja wir haben bestimmt schon voll viele embleme und so verpasst hab ich habe ich das schon wieder geschafft? <lacht> ja. 53 Minuten haben wir. Ich würde sagen, wir spielen noch mal hier so ein Dingen. Was ist das denn hier? Ärger auf der Straße. Fähre zu einem ne, auf der Karte und nehmen die Gäste auf, um sie dann zum zu empfangen zu befahren. Welche ihnen ziel darstellen. Wir sind auf der Karte mit X markiert. einfach so durch die gegend so Ach, da vor links wird gezeigt ok Thanks. Also diese dinger sind ja eigentlich normalerweise sehr einfach zu verstehen aber braucht man nicht wirklich überschreibung äh, oder so Hey Mini, dafür sind diese Dinger irgendwie gedacht, ne? Die sind leicht zu lernen. Dö, dö, dö, dö. Das ist Einfach... keine musik ist das ist irgendwie sehr komisch für ein wenn still ist da muss man ja sagen hey donald glaube ich weil die spiele sind eigentlich sehr einfach Und wenn er mich fragt Es ist da mal ein Auto. Er verfolgt mich. Will sie mich auf den Arm nehmen? Nicht mal wüsste, wie viel man immer erreichen muss. so viele spiele gibt es von, ne? Gut. nur sagen, das war's für diese Folge, ne? Gut, in der nächsten Folge machen wir weiter hier im Königreich von Kola. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.